Jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland hängt vom Export ab. Unser Land ist angewiesen auf Insiderwissen aus der ganzen Welt. Die GTAI trägt dieses Insiderwissen zusammen, berät und begleitet deutsche Unternehmen bei Auslandsgeschäften. Dafür gestaltet die Agentur Kammern Rossi das GTAI-Magazin Markets International. Wir informieren und erklären aktuelle Trends, erzählen Geschichten über Märkte und Chancen weltweit. Gedruckt und online. Insiderwissen über Auslandsmärkte. Markets International. Realisiert für die GTAI von Kamran Rossi und Wortwert, die Wirtschaftsredaktion.